Boah, da schlacht, schlachtet ihr mich ein ab. Oh Gott. Was kein guter Ort. Try using your bow, Grandmaster. Okay, wir, wir können diese Bomben zerstören, die der schießt oder wirft. Oh, sorry für diesen Linsenabstand. Ah, komm, wir werfen nochmal eine. Ah, vorbei. Ah, oh, knapp. Und tot. Sieht auch sehr genial aus hier. Schlüsseln. Okay. Gehen wir mal weiter. Ich fliege überall so ein bisschen. Ah, guck mal. Also ich hätte jetzt gerne noch die Möglichkeit auf den äh, Bogen umzuschwenken. Guck mal ganz kurz, ob ich den mit habe. Ja. Irgendwie hat der Bogen mir äh, besser gefallen. Ich weiß nicht warum. Ich konnte besser damit zielen. Say or enter the password. Okay. The evil, vielleicht. Also <lacht> wenn das jetzt passt, ne, dann ist es echt ein Besen. FGHI, ja. Nee, ist natürlich nicht richtig. Wir haben einen Schlüssel gefunden eben. Was sogar? Okay, da geht's runter ins Wasser? Eine Rune haben wir gefunden. Also man muss ja auf jeden Fall jetzt irgendwelche Passwörter finden. Aber da an der Tafel steht nichts, was ich jetzt entziffern kann. Wow, gehen wir mal hier runter. Hier ist eine Kiste. Oh. Hier ist ein grüner Brief gewesen. Haben wir auch irgendwie eine Anzeige für... Nee. Für Sauerstoff. Na gut, wir sind ja, wir sind ja eh tot ne? Guck mal da, irgendeiner So, jetzt gehen wir noch mal zur grünen Tür Wow They are dark and always on the run Without the sun It would be none Oh, Leute M Rätsel auch noch äh, in Englisch Sie sind dunkel und immer unterwegs Schatten, ne? Shadow. Shadows. Shadows. Mehrzahl. Sh Sh Was ist das? Oh, wie geil ist das denn? Ich liebe es ja eh als Magier zu spielen. Charge magical orb in your free hand by squeezing. Charge magical orb in your free hand by squeezing. Verstehe ich nicht so ganz? Ah, okay. Sehr cool. Die haben wir eben aufgemacht. Hier ist nichts. Wow. Stirb. Oh, da ist auch noch einer gewesen. Hier können wir noch was einsammeln. Okay, den kriegen wir. Ah! Na komm. der war ziemlich knapp müssen wir uns gleich noch mal heilen glaube ich Och. nein nein nein nein nein. okay Zeit für den Trank Der nervt ist aber langsam Ach. Endlich, ey. Mein Gott. Hat er genervt. Okay, ich kann die Herzen jetzt auch so nehmen. Okay, da höre ich nur so ein Grummeln. Ach nö, schon wieder so ein Kerl. Nicht so, doch der stirbt auch so. Okay, geht natürlich schneller mit den mit den Bomben. Wow, hab ich mich erschrocken? Wieder ein Schlüssel, na, kleiner. Ja, deine Lage ist echt beschissen, würde ich sagen. Ja. tschüss <lacht> Okay, wir haben ja wieder einen Schlüssel. Au, das war meine Wand. <lacht> also ich muss mich noch mal drehen. Blöd, wenn VR mit der realen Welt zusammenkracht. <lacht> okay, wieder ins Wasser. Okay, geil. Das erinnert mich ein bisschen an die Szene. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, der Supercop mit Terence Hill, wo der dann mit dem Fisch spricht. Und die Szene kam mir gerade so ein bisschen in den Kopf. Oh, jetzt wieder ein, ein anderer Brief. One smoother than any any rhyme. Loves to fall, but cannot climb. Oh je. Oh, die Goddess. Okay, wir können uns mal verpassen. Ein Upgrade können wir noch. Ich souls have been saved, Grandmaster. Go forth with their strength. mal, das für, für alle äh, Wird wahrscheinlich auch für den hier gelten, mal. world is strengthening. Okay, zehn Runen gibt es hier zu sammeln. Also die müssen wir auch sammeln, unbedingt. Ach... Sammeln wir nochmal ein hier. Ich würde jetzt auf jeden Fall gerne nochmal darüber. Komm, komm, komm. Wie komme ich jetzt dahin? Bin ich hier lang? Ja, Mach mal eine Runde mehr wieder. Den holen wir uns gleich. Schauen wir mal, was da ist. Hier okay, haben wir einen guten Überblick. Ha. Junge, Junge. Gesehen habe die, die kann man äh, so mit der Orange abfackeln. Diesen Efeu ist auch noch eine okay. Ich wollte gerade sagen, sollte eigentlich klappen oder so? Ruhen sammeln, Grandmaster. You need to buy a paddle in order to cross this pond. Okay, da hinten ist. Hier ist auch noch eine Kiste. Mit Goldbarren, okay. Kann man die eigentlich umbringen? Ja. Tut mir leid. Hier ist noch eine Rune versteckt. Rasen wir mal hier alles ab. Goldbarren. Ich weiß nicht, ob die uns gefährlich werden können. Aber scheinbar ist jetzt hier erstmal nichts mehr. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Ich nur sicher gehen, dass ich jetzt hier keine Rune übersehen habe oder so. Da ist noch was zum Abfackeln? Nee, die Geräusche sind schon mal ab und zu komisch. Okay, nur Goldbarren. Da ist noch was. Kann ich jetzt runterknallen? Wenn ich treffe. Ha. Kann ich jetzt auch. Okay, es ist dann direkt geladen, das ist gut. Okay, dann werden wir hochgehen müssen. Wow. Da ist noch Geld. Na, gehen wir mal dahin. Muss gucken, dass ich auch richtig stehe hier. weil das Geld alles gut ist, brauchen wir ja nicht mehr hin, ich würde fast sagen, dass wir hier alle Runen auf der Seite gesammelt haben, vermute ich, das ist noch eine Kiste. So, jetzt gucke ich mir noch mal ganz kurz das Rätsel an. One smoother than any rhyme. Loves to fall but cannot climb. Läuft smoother. Igel Igel vielleicht. Also. Falke. Könnte man probieren. Wenn man die Tür findet. Ah, wo kann man jetzt nochmal hier rein? Da können wir nicht hochklettern, ne? Scheiße. Eine Abkürzung. Wir haben hier nochmal Upgrades zur Verfügung. These have been saved, Grandmaster. Go forth with their strength. Zwei Ruhen fehlen noch. Cool. Sind ja nicht mehr viele. Was noch Geld? Was eine blaue Tür? Er war schlecht. Das war immer geil. Ja. Goldbarren ohne Ende. Okay. Da geht auch nichts rein. Ich wechsle jetzt nochmal auf den Bogen. Okay, Stab ist weg. Probieren wir mal, Igel. Boah, ich denke, die ganze Zeit hier kommt halt auf mich zu. Nee. Boah. Run smoother than any rhyme. Last to fall, but cannot climb. kann es auch nicht sein Water? Probieren okay, mal Water Fehlt jetzt noch ein eine Rune. Okay. Wow. It's a trap. Oh, da hat's was aufgeleuchtet. Ja, cool. Ja, Junge. Du wirst erlöst. Ja. Ich muss noch mal eine Rune jetzt hier finden. Das brenne ich selber. Das war die letzte Rune drin. Goldbarren. Da ist die Rune. Wie steht? In der Hand. All the runes have been collected here. Go forth with their strength. Okay. Alles erle erledigt hier. Ich vermute, dass wir hier hin müssen. Ich habe kein gutes Gefühl, Leute.